Zeit zurück, denn mein Auto spielt nur mein Lieblingsstück. Ich dreh das Radio ganz weit auf und der Rhythmus, der bringt mich drauf. Dance, dance. wie ein Smackfly Meine Lieblingskassetten die sind immer dabei Ob Amadeus oder Aha Ich ritz mit meinem Auto bis nach Afrika Hey, Tanz, Tanz